Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wir schreiben Geschichte. Zeitzeugen berichten über die jüngste Vergangenheit. Zeitzeugeninterviews vermitteln ein spontanes, lebendiges Bild der Vergangenheit und geben einen ganz persönlichen Eindruck von erlebter und erlittener Geschichte. Diese subjektiven Erinnerungen haben aber keinen umfassenden Wahrheitsanspruch. Aus den Perspektiven von mehreren Zeitzeugen lassen sich jedoch Differenzen und Widersprüche auch zur allgemeinen medialen Berichterstattung aufdecken. Einerseits gibt der erzählende Einblick in sein persönliches Denken und Handeln, andererseits ist er auch Stellvertreter einer Generation. So lässt sich erst aus der Summe der erinnerten Erfahrungen die lebenspraktische Bedeutung erkennen. Mein Name ist Alexandra Streubel, ich bin als Psychologin seit vielen Jahren mit Zeitzeugenberichten befasst. Wir schreiben Geschichte ist ein Herzensprojekt, das all jenen eine Stimme geben soll, die diese Zeit miterlebt haben. In der heutigen Folge berichtet Karin Weyer, wie sie die letzten drei Jahre erlebt hat. Karin ist diplomierte Krankenschwester und war über 30 Jahre in ihrem Beruf tätig. Aktuell orientiert sie sich neu und absolviert eine Ausbildung zur diplomierten Lebens- und Sozialberaterin. Durch das Interview führte Maria Anna Keller. Wann hast du zum ersten Mal bemerkt, dass da etwas auf uns zukommt, das uns alle betrifft? Ja, das war eigentlich ziemlich gleich Anfang März. Ich möchte sogar sagen, ich kann es mit Datum benennen. Das war der 10. März, ziemlich genau, 2020. Das war zwei, drei Tage vor dem Geburtstag von meiner Schwester. Und da hat man das in den Medien schon gehört und was da passiert ist und... Irgendwie habe ich mir dann gedacht, hm, was geht da ab, ist das komisch. Dann war noch die Geschichte von diesem jungen Mann aus dem Regenser der das Virus da aus Wien mitgebracht hat und das da im Zug verstreut hat und diese Panik, die dann da gleich ausgelöst war, ist. Da habe ich mir schon gedacht, hoppla, was geht da jetzt ab, kommt ein Mann daher und das wird so groß gleich aufgebauscht, als hätte man nicht zig andere Viren schon gehabt. Irgendwie hat mir das schon ganz eigenartig stimmt, ja. Was war für dich in dieser Zeit am schlimmsten? Am allerschlimmsten war diese allumfassende Panik, die so grassierend schnell fortgeschritten ist, würde ich mal sagen. Und man denkt, das gibt es jetzt doch nicht. Wer hat jetzt da so Angst und warum wird da so Angst gemacht? Das hat mich am allermeisten beschäftigt und mich gleich stutzig gemacht. Irgendwie so, was geht da ab? War die Frage immer wieder, die habe ich mir in der Nacht immer wieder gestellt. Was ist da los? Was geht da ab? Ja. Und du hast keine Angst gehabt? na Nein. Nein. Super. Äh, gibt es auch etwas, von dem du im Nachhinein sagen würdest, da ist etwas Gutes passiert, das ohne diese Krise nicht möglich gewesen wäre? Ja, das ist ganz sicher so. Im Privaten wie auch im ganzen anderen sozialen Umfeld. Man hat so gespürt, auf wen man sich verlassen kann, wer für einen da ist. Man hat so die Wachen von den schlafenden Geistern unterscheiden können. Und ich denke, wenn das so vor sich vor hingetümpelt wäre und der Werk so gegangen wäre, wie wir den bisher gewohnt waren, wäre das, wär das gar nicht an die Oberfläche gekommen. Also, dass man einfach ein bisschen so, wenn ich es jetzt ganz hart zeigen möchte, die Spreu vom Weizen trennen kann und hat können. wer schaut hinter etwas. Das wäre sicher nicht passiert, wenn nicht dieses Ereignis auftreten wäre. Was war für dich besonders hilfreich, um gut durch die Krise zu kommen? Mal ganz sicher, meine Familie. Das heißt, meine engste Familie, mein Ma und meine zwei Söhne, die alle ganz unbewusst sofort dieselben Gedanken haben. Und im erweiterten Kreis meine Schwester, die mir ganz, ganz wichtig ist. Die ist euch hier eh allen noch bekannt, die Margit. Die hat mir auch sehr viel weiterbracht in den Gedanken, weil die gleich gemerkt hat, dass da was nicht stimmt. Und allgemein die Erziehung meiner Eltern einfach alles zu hinterfragen. Ich war immer schon ein hinterfragender Geist und habe nicht alles hingenommen, was man mir erzählt hat und habe so immer schon gewagt, meine Meinung kundzutun. Ja, das hat mir sehr geholfen, diese Stärke, die man mir auch hat hat dass ich mich nicht für irgendwas überzeugen lasse, von dem ich nicht selber überzeugt bin. Stell dir vor, mitten in dieser schwierigen Zeit wäre eine gute Fee da gewesen, die dir einen Herzenswunsch erfüllt hätte. Was hättest du dir gewünscht? Dass ich aufwachen und das alles nur geträumt habe. Gut. Gab es etwas, das dich wütend gemacht hat? nicht ja, auch viel. <lacht> da hat es ganz, ganz viel, aber äh, einfach in erster Linie die Politik und die Medien, für die nur noch abgrundtiefe Verachtung verspüren, weil die äh, ihren Aufgaben nicht nachgekommen sind. Die haben sich dem Mainstream, hat sich zusammengeschlossen, die Politik und Mainstream, Medien sind eine Einheit war und die haben äh, überhaupt nicht mehr berichtet, so wie es ein Journalist berichten muss, die Politiker haben nur auf ihre eigenen Bedürfnisse geschaut und Menschen, die nur auf ihre eigenen Bedürfnisse schauen, sind mir immer so spekt. Dann hat mir natürlich sehr viel wütend gemacht in meinem Beruf. Ich bin Krankenschwester und ich habe diese Zeit ganz schräg und ganz intensiv erlebt. Wir haben immer Hunderte von Überstunden gehabt und plötzlich in diesem Lockdown, wo ja alles so schrecklich war. Habe ich zum ersten Mal in meinem Lehrplan meine Überstunde abbauen können. Aber denkt ja, was geht jetzt da ab? Ich denke, das wird jetzt so schrecklich. Wir werden so überfüllt und wir sind nur da herumgekocht und haben tagelang nicht in den Dienst kommen müssen. Es hat mich so wütend gemacht, dass man der Leute erzählt hat, wie schrecklich es zugeht in den Krankenhäuser und wir haben überhaupt nichts zum Durchar. Es war einfach so. Es hat mich unheimlich wütend gemacht, denn die Menschheit im Allgemeinen, dass es nicht mehr möglich war mit jemandem einen Dialog zum Führer. Es war nur aggressive Diskussion. Ich bin eigentlich ein Mensch, ich lasse alle Meinungen gelten und ich höre mir auch die anderen Meinungen an und es war nur immer dieser, dieser abwertende Widerstand gegen Menschen wie uns alle da, wo einfach andere Meinungen haben. Und ich habe nie versucht irgendjemand von seiner Meinung abzubringen. Jeder hat können er was er will. Und ganz besonders wütend hat es mich einfach gemacht, oder wütend, wenn man mir will, was ich zum Denken habe. Ich bin ein Mensch und ich denke frei und ich habe meine Gedanken und die muss ich mir von niemandem absprechen oder seine Gedanken aufzwingen lassen. Und das hat mich ganz fest wütend gemacht. Und ich habe mich dann auch sehr mit dieser Wut beschäftigt, habe ein Buch gelesen über Wuten. Und das hat mir ganz klar aufgezeigt, dass Wut auch ganz was Wichtiges ist, weil Wut dir einfach aufzeigt, da stimmt was nicht. Und ja, das habe ich sehr lange überlegt und nachgedacht und bin zum Schluss gekommen, dass es ganz wichtig ist, dass man wütend ist. Das schützt dich vor ganz vielem. Gab es etwas? von dem du sagen würdest, das war eine Schande, oder dafür muss man sich schämen? Bin ich bin wieder bei der Politik und bei den Medien. Das ist für ja. mich die Schande schlechthin. Und überhaupt, ja, wie die Menschen miteinander umgegangen sind, finde es für uns als Menschheitsfamilie, wie der Daniele Ganser so schon sieht, sehr beschämend, wie wir miteinander umgegangen sind, so respektlos und ja, das hat mir ganz schrecklich gemacht. Viele Menschen berichten, dass es für sie auch eine Zeit voller Angst gewesen ist. Wie war das bei dir? Und wie bist du damit umgegangen? Also, ich würde sagen, ich bin ein absolut furchtloser Mensch. <lacht> ich kenne keine Angst und vor Krankheit schon zweimal nicht. Wäre ich in meinem Beruf fehl am Platz, wenn ich denke, mit wie vielen Krankheiten ich schon in Berührung gekommen bin? Ich bin, Gott sei Dank, mit guter Gesundheit ausgestattet und Angst ist ein schlechter Begleiter. Also, ist mir völlig fremd. Ich habe weder Angst vor schlimmen Ereignissen, noch vor wilden Tieren, noch vor sonst irgendwas. Ich, hab einfach, ich bin, bin ein furchtloser Mensch. Ja. Du nimmst es einfach an. Ja, ich nehme das wie es so, kommt. wie es ist. Ja. Und äh, ich denke immer, es gibt eine Möglichkeit, weil mich, wenn ich mich vor etwas fürchte, ist es immer am besten, ich setze mich damit auseinander. Mhm. Und das war auch da so. Also gefürchtet habe ich mich sowieso nicht. Ich habe mich von vornherein mit dem Thema auseinandergesetzt, war angefangen hinter hinterfragen. Und da bin ich auf so viel Hilfreiches draufgekommen, dass ich mir denke, habe, ja, ich wüsste jetzt wirklich nicht, vor was ich da Angst haben soll. Und mhm. ich habe Corona gekriegt, ja war nicht schlimmer wie eine normale Grippe für mich und dann man denkt ja ich habe doch gewusst dass ich da keine Angst davor haben muss. Gibt es Personen, mit denen du dich entzweit hast? Wie bist du damit umgegangen? Gibt es natürlich leider schon. Mein langjährig bestandener Freundeskreis über 30 Jahre. Wir haben keinen Kontakt mehr. War nicht nur Corona, aber es hat sehr beschleunigt. Wir haben einfach keinen Zugang mehr gefunden zueinander. Und das sind auch die Menschen, wo ich habe sagen müssen, ja, vielleicht habe ich mich da jahrelang blenden lassen. Die sind in dieser Oberflächlichkeit geblieben und haben sich wirklich nicht aus Angst, und deshalb hat mich so entsetzt, sondern nur des Konsumwillens im lassen. Damit sie wieder reisen, damit sie wieder vorgehen können. Und ich habe einfach gemerkt, da ist überhaupt keine Basis mehr. Ich kann mit denen nichts mehr anfangen. Im familiären Bereich leider auch ein bisschen. Und zwar mein geliebter Bruder, der sich mit der ganzen Familie im Verlasser hat. Wir sind jetzt nicht im Stritt miteinander, aber es hat schon einen Knacks gehabt in der Beziehung, weil er ganz einen ganz anderen Weg beschritten hat, weil er uns, meine Schwester und mir, am Anfang so belächelt hat. Mein Gott, was spinnen wir da daher? Und ich merke einfach, dass es also ein vorsichtiges Gespräch ist. Es ist einfach nicht mehr so wie vorher. Man umgeht gewisse Themen und man blieb sehr an der Oberfläche. Und das schmerzt mich eigentlich am allermeisten. Ja. Gibt es Personen, die du während der Krise aufgrund ihres Verhaltens bewundert hast oder die sich deine Achtung verdient haben? Ja, gibt's auch ganz viele. Natürlich die allseits bekannten Namen wie Professor Sönken, Bagdi, Schubert. Alle diese bekannten Persönlichkeiten, die wirklich an der Öffentlichkeit gekämpft haben, die aufgeklärt haben, die vieles erlitten haben, die ihre Berufe, ihre Berufungen, ihre Professionen verloren haben. Und neben diesen ganzen großen Medienbekannten Menschen, wo alle Menschen in meinem Umfeld wie wie ihr, die ihr da alle sitzen, wie Alexandra, wie ein Reinhard, wie ein Erwin, die im direkten Vorarlberger Widerstand gegen Wehr geleistet haben und die auch unheimlich viel für ihrer Zeit geopfert haben. Und nicht nur das, die auch, ja teilweise um ihr Ansehen kämpfen haben müssen, weil man sie natürlich angefeindet hat für die Sachen, wo sie machen und für ihren Widerstand und die Bewundere. Ich. Ganz, ganz fest. Einfach jeden Einzelnen, der es gewagt hat, seine Meinung kundzutun. Weil es war ja schon mutig, wenn du gesagt hast, Nein, ich lasse mich nicht impfen oder ich sehe das anders. Und all jene Menschen, die ihren Mund aufdauern und es trotzdem gesehen haben, obwohl sie viel Gegenwehr gekriegt haben, die haben meine größte Hochachtung und Bewunderung. Inwiefern hat dich diese Krise geprägt? Gab es Talente oder Fähigkeiten? Die du hervorholen oder entwickeln musstest. Mhm. Ja, die hat mich schon geprägt. Erstens hat sie mir meinen Job verlieren lassen, weil ich eben meinen Mund aufgetan habe. Und äh, das war im Nachhinein gesehen sowieso die beste Erfahrung, weil sich tatsächlich neue Talente gezeigt haben. Und zwar, dass sie das, was mir in meinem Beruf so wichtig und wertvoll war, nämlich die Kommunikation mit dem Patienten und ist zu sehen, dass der nur aus Körper besteht, sondern aus Geist und Seele. Und das habe ich jetzt dürfen als meine neue Aufgabe sehr, weil es war nur noch wenig Zeit, mich ganzheitlich um den Patienten zu kümmern. Das war nur noch eine Satt Zauberpflege aufgrund des Personalmangels, den wir schon seit Jahren haben und der durch die Krise natürlich bestärkt worden ist. Und jetzt habe ich dürfen in eine neue Ausbildung tauche, und darf mich jetzt mehr um den Geist und die Seele von Patienten oder Klienten kümmern. Und die Tatsache freut mich sehr und ich merke, dass ich da mindestens genauso daheim bin wie in der Pflege. Es ist immer schon so mein Wunsch gewesen, mich mehr um Geist und Seele zu kümmern. Und das darf ich jetzt machen. Also, du machst eine neue Ausbildung. Mhm, genau. Ja, für die Frage, was du mhm. machst. Ich mache die Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin. Schön. Bin jetzt seit einem Jahr dran und in ca. 15 Monaten fertig, hoffe ich. Und dann kann ich mich ganzheitlich um den Menschen kümmern und ich kann das dann auch super mit meinem Beruf vereinen. Ich habe schon gemerkt, dass es da ganz tolle Wege gibt und viel Bedarf besteht, gerade auch im Bereich meiner ehemaligen Arbeitskollegen, die einfach alle ausgebrannt und ausgepowert sind. Und dir kann man auf diese Weise den ganz, ganz gut unterstützen. Ich habe schon dürfen in Team -Coachings, in sozialen Einrichtungen üben und ja, es ist genau mein Werk. Super. Stell dir vor, eines Tages hättest du die Gelegenheit, einer Schulklasse, die zu dieser Zeit noch nicht auf der Welt war, von deinen Erlebnissen zu erzählen. Gibt es so etwas wie eine Lehre oder einen Tipp, den du den Kindern mitgeben könntest? Mhm. Ganz einfach, Glauben nicht alles, was man euch seht, und hinterfragen und sind stark und lernt euch nicht verbirgen. Und allen dazugehörigen Eltern, sage ich, stärken eure Kinder in die Richtung, machen da wirklich der Wucker stark, dass sie das sagen, was sie denken und nicht alles mitmachen, was mir einer vorkaut. Gut, das habe ich mit meiner Söhne auch gemacht und die haben standgehalten in schwierigsten Zeiten in der Schule, haben sie müssen so dagegen wir leisten am Arbeitsplatz und die haben das aber. Ein durchgezogen. Ja du warst ja ein Vorbild. Ich hoffst Du kannst es nur vorlehren ja. in dem Sinn. Wenn du einen Blick in die Zukunft tun könntest, was denkst du aus heutiger Sicht? Wie könnte unsere Welt in einigen Jahren aussehen? Ja, da ich natürlich trotz allem ein durchwegs positiver Mensch bin, hoffe ich mir, dass das so in die Richtung geht, back to the roots, dass die sich einfach bewusst werden, was ist wichtig Wichtigste im Leben, was brauche ich überhaupt, dass dieser unwahrscheinliche Konsumwahn wieder zurückgeht, dass man sich besinnt auf das, was am wichtig wirklich ist im Leben. Ich lese gerne auch so Bücher oder was Altes, Bewährtes, so in die Richtung, dass man wieder einfach einen Schritt zurückgeht. Dieser Wahnsinnsfortschritt macht mich wahnsinnig. Ich habe das noch nie gern gehabt. Ich bin noch nicht ein Mensch, der gerne Medien konsumiert. Diese, diese Handyzeit hat mich schon überfordert. Und ich hoffe, dass es wieder so wird, dass man zurückgeht. Einfach mindestens einen Schritt zurückgeht. Ich glaube, es wird allen Menschen viel besser gehen. Denn die Kommunikation wieder im zwischenmenschlichen Vertiefen, nicht über Handy miteinander kommunizieren, ja, das wäre wunderbar. Die letzten drei Jahre waren für uns alle herausfordernd. An manchen Schwierigkeiten sind wir gescheitert, an anderen sind wir gewachsen. So unterschiedlich wir alle diese Zeit erlebt haben, Erst das Reflektieren der Vergangenheit erlaubt uns einen freien Blick in die Zukunft. Auf das, was wir uns alle wünschen. Ein gutes Leben. Für uns alle, nicht auf Kosten anderer. Möchten Sie gerne selbst Ihre Sichtweise der Geschichte weitergeben? Oder möchten Sie gerne erfahren, wie andere diese Zeit erlebt haben? Dann schreiben Sie mit uns Geschichte. Keine verzerrten Medienberichte, sondern so wie sie wirklich war. Wir interviewen Menschen aus aller Welt und würden uns freuen, sie kennenzulernen.